Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi. Heute mit einer Aktienanalyse zu dem Apartment-Vermittler Airbnb und wir schauen auf die kürzlich veröffentlichten Quartalzahlen und vor allen Dingen darauf, warum der Kurs heute, Montag, schaue ich nochmal nach, 17.05. so drastisch gefallen ist. Also, wenn dich das interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns nach dem Intro. Bevor ich genau auf die Zahlen zu sprechen komme, möchte ich vorher noch kurz auf das Geschäftsmodell blicken. Airbnb ist eine Online-Plattform für die Vermietung von Apartments und ähnlich wie eBay ist ermöglicht, über ein Profil bei eBay Kleinanzeigen eine Verkaufsanzeige zu erstellen oder aber bei Anzeigen anderer eBay-Benutzer ein paar Schnäppchen zu machen, ermöglicht Airbnb-Nutzern ein Apartment zu vermieten oder zu mieten. Und das Unternehmen stellt dabei als Online- Plattform den Kontakt zwischen Gastgeber und Gast her und ist ausschließlich für die Abwicklung der Buchung verantwortlich. Bedeutet, die Transaktion findet über die Plattform, also über Airbnb, statt. Der Gast bezahlt den Betrag für seine Buchung per Kreditkarte oder anderem Zahlungsmittel an Airbnb und dem Gastgeber wird dann der Betrag 24 Stunden nach Anreise ausgezahlt. Damit will man sicherstellen, dass der Gast die Unterkunft so vorfindet, wie sie angeboten wurde auf Airbnb. Jeder Nutzer, also Gastgeber und Gast, stellt sich auf Airbnb mit einem Profil dar. Gastgeber müssen zunächst ein Bild noch hochladen und eine Telefonnummer angeben, Gäste müssen darüber hinaus noch mehr Informationen preisgeben. Und ähnlich wie Paypal mit dem Käuferschutz allen Käufern Sicherheit beim Kauf eines Produktes bietet, bietet auch Airbnb durch ihre treuhänderische Tätigkeit bei der Transaktion zwischen Gast und Gastgeber Gästen die Sicherheit, auch ein Apartment vorzufinden, wie es auf Airbnb dargestellt wurde. Gastgeber beschreiben ihre Unterkunft textuell und mit Hilfe von Fotos und da dort natürlich viel beschönigt werden kann, bietet Airbnb ehemaligen und potenziellen neuen Gästen eines Apartments die Möglichkeit, sich durch Bewertungen auszutauschen, inwiefern die Suggestionen auch der Realität entsprechen. Ähnlich wie bei eBay Kleinanzeigen können darüber hinaus Gast und Gastgeber sich gegenseitig bewerten und mit, einem, ja, mit einer Rechnerfunktion kann man auch kalkulieren, welche Einkünfte mit der eigenen Unterkunft erzielt werden können, wenn man denn Dort eine Apartment vermieten möchte. Genau wie die gesamte Veranstaltungs- und Tourismusbranche hat ja auch leider Airbnb deutliche Verluste verbuchen müssen. Im ersten Quartal 2021 betrug der Verlust 1,2 Milliarden Dollar, umgerechnet ca. 1 Milliarde Euro. Und ein Jahr zuvor hatte das Minus trotz ja, den ersten Belastungen durch die Corona-Pandemie nur 341 Millionen Dollar betragen. Stellt sich nur die Frage, warum der Verlust in diesem Quartal um so viel höher ähm, ist. Denn als Online-Plattform sind die Kosten ja relativ konstant. Und der Grund der ist relativ trivial, denn für den hohen Verlust ist die Rückzahlung von Krediten äh, verantwortlich, welche während der äh, Corona-Pandemie dann notgedrungen aufgenommen worden waren. Wenn wir, das, wenn wir an das Geschäftsmodell von Airbnb zurückdenken, dann ist logisch, dass die Einnahmen und Ergebnisse von Airbnb vor allem von der Anzahl der Buchung abhängen. Jedes Mal, wenn ein Apartment vermietet wird und der Gast aus seine Leistung bekommt, greift Airbnb einen kleinen Anteil an diesem Mietbetrag ab. Und dementsprechend ist es ein optimistisches Zeichen, dass die Buchung im Jahresvergleich bzw. die Buchungsvolumina im Jahresvergleich um 52 stiegen auf 10,3 Milliarden US-Dollar und damit auch deutlich über den Prognosen der Analysten gelegen haben. Auch der Umsatz fiel mit einem Anstieg um 5 auf 887 Millionen Dollar höher als erwartet aus, konkrete Ziele für das restliche Geschäftsjahr gab Airbnb nicht aus, im Hinblick auf die mangelnde Planungssicherheit auch nicht verwunderlich. Der Konzernchef Brian Chesky zeigte sich sehr optimistisch. Zitat, wir rechnen mit einem Reiseaufschwung, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben. Im Kurs hat sich die Aussage noch nicht widergespiegelt. Warum insbesondere heute ein starker Kurs, Kursrückgang erfolgt ist, erfährst du in diesem Video nachher. Noch. das hat nämlich auch was äh, mit dem IPO ähm, im Ende 2020 zu tun. Zunächst noch ein Blick auf die Bilanz. Hier fällt einem direkt ins Auge, dass das Vermögen von Airbnb trotz Corona-Krise Ende 2020 extrem angestiegen ist. Dies hängt vor allen Dingen mit dem IPO von Airbnb zusammen, welcher im Dezember 2020 stattfand und insgesamt ca. 1,2 Milliarden US-Dollar in die Kasse spülen. Vor dem Börsengang hatte Airbnb angekündigt, dass 27,8 Millionen Aktien, die durch den IPO nicht unmittelbar erworben werden konnten von der Allgemeinheit, wie zum Beispiel Aktien für Mitarbeiter, erst am zweiten Handelstag nach der Veröffentlichung zu den Quartalzahlen für das erste Quartal 2021 Verkauft werden dürfen. Und genau das hat dann heute dafür gesorgt, dass die Aktie zwischenzeitlich fast 6% im Minus war. Möglicherweise war auch die allgemeine Markttendenz bei Tech-Aktien der Grund, allerdings sind 6% dann deutlich zu hoch, als dass diese ausschließlich mit der Korrelation zum Gesamtmarkt äh, zu begründen wäre. Und kommen wir jetzt zum letzten Teil des Videos, nämlich dem Fazit. Ich denke, ein Kauf derzeit wäre kein sonderlich schlechtes Timing, wenn man nach dem Motto geht, kaufe dann, wenn alle anderen verkaufen. Mutig sein, wenn die anderen ängstlich sind, wenn man einsteigen will. Ich bin mir noch nicht sicher, wenn überhaupt würde ich den Betrag stückeln und sukzessive investieren, das heißt jetzt nicht, dass ich einen Sparplan drauf mache für zwei Jahre, aber so über zwei, drei Monate das Verteilen, das würde schon mehr Sinn machen für mich. Man muss halt einfach sagen, auch wenn sie nach der Discount Cash Show-Analyse und wenn man auch den Buchwert in Relation zum Aktienkurs betrachtet, schon stark überbewertet ist, hat Airbnb im Gegensatz zu den anderen Tourismuskonzernen einfach weniger gelitten unter der Corona-Krise und hat durch ihr Geschäftsmodell auch einen enormen Urgraben, würde ich mal behaupten, weil wenn auf einem auf einer Plattform mehr oder weniger sozialem Netzwerk erstmal eine gewisse Anzahl an Menschen sind, dann herrschen da Netzwerkeffekte, Leute nutzen das, dann kommen da wieder andere dazu und es ist schwierig dann, wenn erstmal eine gewisse Größe erreicht ist, dass da noch wer nachkommen kann und diese Plattform wieder verdrängt. Das sieht man ja sehr oft. Ähm, Bestes Beispiel natürlich ähm, Google, ne? die Suchmaschine Google. Da gab es ja und gibt es ja auch reichlich Alternativen, aber die meisten nutzen halt einfach Google. Ja, in dem Sinne, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr von der Aktie haltet. Abonniert gerne den Kanal, gebt ein Like, bleibt gesund, macht's gut und ciao.